Dr. Jochen Stoller Vielen Dank. Ja, ich bin Jochen Stoller, ich stelle das Projekt Schreiben über Musik vor. Wie es da schon steht, ist das ein Projekt, was von Studium Digitale über den E-Learning-Förderfonds gefördert wird und angesiedelt ist am Institut für Musikwissenschaft hier an der Goethe-Uni. Der Ausgangspunkt ist, dass Schreiben eigentlich in allen Fächern wichtig ist und ganz besonders in den Geisteswissenschaften, wo es nicht nur darum geht, im Studium schreiben zu können, um Studienleistungen erbringen zu können, sondern eben auch im Beruf ist Schreiben für Geisteswissenschaftler eine ganz wichtige Fertigkeit. Zudem gibt es Untersuchungen, dass das Schreiben im Studium auch das Verständnis der Inhalte des Faches und der Methoden des Faches fördert. Und wie ich meine, ist Schreiben über Musik mit ganz speziellen Herausforderungen verbunden, weil Musik eben unbegriffliche, ein unbegrifflicher Gegenstand ist, um den auf den Begriff zu bringen. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die wir in dem Projekt berücksichtigen wollen. Ja, Das Ziel ist, dass die Studierenden, die daran teilnehmen, am Ende besser schreiben als vorher. Dass sie gezielt Schreibprojekte in Angriff nehmen können, und äh, letztlich auch, damit sie Ansatzpunkte haben, um ihre Schreibkompetenz im Anschluss an das Projekt selbstständig auch weiterentwickeln zu können. Das Programm richtet sich gezielt an Studienanfängerinnen, weil wir ganz gezielt am Anfang des Studiums schon Impulse setzen wollen für die Entwicklung der Schreibkompetenz. Ursprünglich war es gekoppelt an die Teilnehmenden der Einführungsseminare. Wir haben es jetzt ausgeweitet auf alle Studierenden der ersten drei Semester. Das sind die Komponenten des Programms. Es sind im Prinzip drei Säulen, auf denen das Programm beruht. Einmal Präsenzeinheiten, dann Selbstlernmodule und kollaborative textproduktion auf einer Online-Plattform. Die Selbstlernmodule, das sind hauptsächlich, das heißt hauptsächlich, sind Lernvideos auf der einen Seite, Screencast im Wesentlichen und es sind äh, Web-based Training, Einheiten. Alle diese Selbstlernmodule sind mit Aufgaben verknüpft und auf diese Aufgaben bekommen die Teilnehmer Feedback von ähm, von mir als Betreuer, von der äh, studentischen Hilfskraft, die auch Betreuung macht, und ähm, bei der kollaborativen Textproduktion gibt es zusätzlich noch Feedback von anderen Teilnehmenden, also Peer-Feedback. Das ist ein Beispiel für Etherpad. Das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, eine Plattform, auf der man kollaborativ Texte verfassen kann, diskutieren kann. Das ist jetzt ein Beispiel, ein Screenshot von einem Lernvideo. das ist ein Screencast, in dem ein Best-Practice-Beispiel besprochen wird und im Hintergrund sieht man auch die Moodle-Plattform, auf der äh, dann diese, dieses Lernvideo mit Aufgabenstellungen, mit Arbeitsaufträgen und so weiter verknüpft ist. Und das ist nochmal ein Screenshot aus der Lernbar, wo es um äh, Strategien äh, geht, Texte orthografisch gut zu verfassen. Das ist der Zwischenstand, seit zwei Monaten läuft es, also seit Beginn dieses Semesters. Die ersten Erfahrungen sehen aus meiner Sicht ganz gut aus. Die Evaluation steht noch aus, also die äh, findet begleitend statt und die findet dann am Ende der Semester statt. Und äh, eine Frage, die sich derzeit auch stellt, ist, wie Studierende dazu motiviert werden können mitzumachen. Wir haben im Moment etwas weniger Teilnehmer, als wir es ursprünglich erhofft haben und das ist etwas, was, worüber wir jetzt in der nächsten Zeit noch nachdenken werden. Sechs Sekunden. Ich hoffe, einige von Ihnen kommen gleich noch zum Poster und wir können noch drüber reden. Danke.